Ja, Stichwort Bremen. Eigentlich fühlt man sich im überschaubaren Bremen ja ganz wohl im Windschatten der großen Bundesländer und setzt auch am Steuer des Regierungsschiffs auf hanseatische Ruhe und Gelassenheit. Doch wenn in zehn Tagen die neue Bürgerschaft gewählt wird, dann gilt es für Bürgermeister Andreas Bovenschulte gleich zweifach Flagge zu zeigen. Einmal zu beweisen, dass er Wahlen gewinnen kann, denn 2019 da war er ja nur dank des Rücktritts seines Vorgängers ins Amt gekommen. Und...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 Das bekannteste Märchen Bremens hat mit diesen Vieren zu tun. Wie passend. Es ist viel Musik drin bei dieser Wahl. Zehn Tage also noch bis zur Bürgerschaftswahl im kleinsten Bundesland und dazu nochmal Elneni im Kölner Wahlstudio. Für die offizielle ARD Vorwahlumfrage. Ellen, welche Partei liegt da denn aktuell vorn? Ja, Wenn schon jetzt am Sonntag die Bürgerschaft in Bremen gewählt werden könnte, dann sähe das Bild so aus. Die CDU käme auf 27 Prozent. Zum Vergleich das Wahlergebnis von vor vier Jahren 26,7 Prozent. Also fast dasselbe Ergebnis. Die SPD verbessert sich deutlich, kommt auf 30 Prozent, damals 24,9. Die Grünen bei 13 Prozent verschlechtern sich. Die Linkspartei bei 10 Prozent etwas schlechter als vor vier Jahren. Die FDP mit 6 Prozent fast 1 eine Punktlandung und Jetzt die Bürger in Wut bei 9 Prozent, damals 2,4 Prozent. Sie profitieren davon, dass die AfD zwei konkurrierende Listen angemeldet hat und von der Wahl ausgeschlossen wurde. Offensichtlich hat es hier eine Stimmenverschiebung gegeben und die anderen Parteien kommen auf 5 Prozent, damals 11,4. Achtung, diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern sie stellen die aktuelle politische Stimmung diese Woche dar. Bis zur tatsächlichen Wahl in zehn Tagen kann sich da auch noch einiges ist Wie lässt sich das erklären, dass die SPD nach ihrem historisch schlechtesten Ergebnis in Bremen diesmal die Kurve kriegen könnte? Ja, sie haben tatsächlich ein Zugpferd ihren SPD-Spitzenkandidaten. Er ist im Vergleich mit anderen Regierungschefs in Deutschland auch tatsächlich sehr beliebt bei den Bremerinnen und Bremern. Und wir können mal auf die Direktwahlfrage gucken. Wenn man den Bürgermeister in Bremen direkt wählen könnte, dann würden sich 59 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für Andreas Bovenschulte von der SPD entscheiden und für Frank Imhoff von der CDU 23 Prozent unentschieden sind bei dieser Frage 18 Prozent der Bürger. Also hier ein ganz klarer Amtsbonus für Andreas Bovenschulte. Übrigens sogar drei von zehn CDU-Anhängern würden ihn bei dieser Direktwahlfrage wählen. Alle Zahlen zu dieser Vorwahlumfrage Bremen, aber auch zum Deutschland-Trend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de. In zehn Tagen wissen wir mehr, wie es wirklich ausgeht. Ellen, vielen Dank für die Informationen nach Köln. Danke, Ingo.